Wir sind hier bei der Marke Völkel. Bei mir steht der Wolfgang und der Wolfgang wird uns jetzt zum besonderen Ski aus der Reihe Dicken was erzählen, zum Dicken 84. Der Dicken 84 ist ein Ski, den ich überall im Gelände fahren kann. Natürlich auf der Piste ganz klar, aber auch im Gelände. Er hat eine besondere Konstruktion. Wir haben einmal die 3D-Ritschbauweise, das heißt, wir haben einen durchgehenden Holzkern drin, der dementsprechend ausgefräst ist. haben dann einen Titanal-Frame oben im Schaufelbereich und unten im Ende. Das bedeutet, dass sie einen sehr sportlichen Ski dadurch bekommen und dementsprechend halt dann auch sowohl auf der Piste als auch im Gelände zum Fahren. Super, dann schauen wir mal, was unsere Händler auf der Piste dazu sagen. Alles klar. Bei mir steht jetzt nun der Phil und der hat den Völkel Diegen 84 für uns gefahren. Wie war denn Dein Eindruck von dem Ski? Die Begeisterung von dem Ski lässt eigentlich nicht nach. Vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr punktet dieser Ski einfach durch seine Leichtigkeit. Der Korpus-Ski ist einfach nicht mehr so schwer und bietet dir aber unheimlich viele Möglichkeiten, unterschiedliche Turns zu fahren. Also Er ist variabel, er ist universell einsetzbar im sportlichen bis topsportlichen Bereich. Und für welche Zielgruppe siehst du den Ski? Ich glaube, dass der Ski perfekt ist für genau diejenigen, die ein Ski suchen für die gesamte Saison. Also ein Ski für alles, aber schon mit einem wirklich hohen Anspruch an Kurvenqualität, Kurvensteuerung. Ähm, jeder, der halt für sich eine Qualität des Skifahrens definiert, die wirklich auch äh, top -sportlich sein darf. Danke, dann noch viel Spaß heute.